Ich präsentiere Rainbow Six Siege. Highlights. <lacht> oh mein Gott, Alter. Ja, was ist das, da? Schnell. Ja, Moin! Oh. So, Gegner 9 Pass so, so, ja, okay. ja. auf! Pass ja. auf! Rechts! rechts. Hm. Schafer ist jetzt gesichert. Wir 15 Sekunden. Das so, der ist nicht länger in das Dock, wurde äh, gesichert. Äh, Was? Oh, oh. Was?! Durch meine, <lacht> durch meine... <lacht> <Lampen>. <lacht> oh, Alter. Du bist doch <laughs> What? Oh, der da bleibt der Gegner. Oh, da ist netz Boah, ich hey. zweite Pass auf, Pass auf, pass auf. äh, uh, Yep. Uh, da. Hey, oh mein ein Denkt immer daran. Nutzt die Macht.